Du sag einmal, Hofer, hat der Emil eine neue Frisur? Das ist mir nicht erinnerlich. Ha, jetzt war's es! Du hast eine neue Frisur, Hofer! Das Friseure Haare schneiden, habe ich erst aus den Medien erfahren. Für mich als Hofer waren und sind wichtigere Angelegenheiten von vermehrter Relevanz. Ja. Ja, aber, aber hast du nicht letzte Woche noch lange Haare gehabt? Ich kann für mich ausschließen, dass ich mich daran erinnern kann. Du vergisst doch was Wesentliches. Ich sitze seit Wochen neben dir und kann das bestätigen. Don't you forget about me. Es sitzen so viele Leute und Pinguine neben mir, da kann ich mich beileibe nicht an alle erinnern. Ja, aber wir sitzen doch jede Woche da, zusammen mit dem Emil und lästern ab, was die Politik hergibt. Daran kann ich mich nicht erinnern. And all the harm I've ever done to memory now I can't recall. Hofer. Alle unsere Videos kann man jederzeit auf Facebook, YouTube, Twitter nachschauen. Haben dir diese privaten Firmen alle diese Videos als Beweismittel übergeben? Und wenn ja, hast du sie auf ihre Echtheit überprüfen lassen? Schließlich könnte es ja sein, dass die alle manipuliert sind. Dieses andauernde Anpatzen meiner Person stört mich sehr. Und das alles nur wegen meiner perfekten Frisur. Glücklich ist, wer vergisst, was noch nicht zu ändern ist. Warum gibst du nicht einfach zu, dass du beim Friseur warst? Jetzt platzt mir aber gleich Kragen. Oh, no, du gehst mal so Arsch. <lacht> toi, toi, toi!